Herzlich willkommen zu einem neuen Video Kanal. Wie spiele heute Star Wars EGMAP? Ja, Leute, ähm. Ich habe lange keine Videos mehr gemacht, seit 4-3 Wochen, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ähm. Und auf jeden Fall, ähm. Schnauze. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, hab ich gerade gerade was vergessen zu starten, das hat die Video Ich also, Keine Ahnung, was das ist. Aber ich mach's immer mit an, weil das immer noch mal ein bisschen besser. der Aufnahme. Können nee. man die Waffe entsichern? Äh, sichern? Äh. Waffe sichern. Was mitgenommen wäre wär gut, wenn man. Okay, warte mal. Was zum... ähm... Okay, ähm, kann ich angucken der Pult hat? Ich bei dem... Ich kann meine Fähigkeiten aufnehmen. Holy shit. Was ist denn da gerade passiert mit dem? Äh, der Pult hat ange einfach äh, angefangen M Menge also... abzuschieben. Ich hab mich auch getroffen. tut mir ein bisschen weh aber sonst geht's mir gut Okay, Leute anscheinend wollte Private gerade mich umbringen und den anderen. aber ich hab's überlebt und hab den selber eliminiert uff uff uf, uff uff. das ist auf jeden Fall nicht so gut dass auf einmal wir angegriffen werden von diesen Jordan was? ist nicht gut und also deiner, der Private? der antwortet nicht der, Ich mein, der. Oh shit! Oh ne, oh ne. Das wird ja lustig. So. Okay Leute, anscheinend ja, ist hier gerade ein bisschen Schiff rausgekommen. Noch, Und so soll man die kurz reinbringen? Oh shit, Alter. Ich glaube wir werden angegriffen in ein paar Sekunden, ja. Oh shit! Oh, scheiße, Alter! Oh oh, oh no! Warum macht ihr nicht das Dach zu? Oh shit! Oh shit, Leute, wir werden angegriffen! Ey ey! Die Droiden greifen uns die Schildwahl an. Das ist eigentlich nicht, dass das jetzt hier so passiert. Ähm ich wollte eigentlich nur die den Anfang an machen, der Aufnahme, aber anscheinend werden wir jetzt hier angegriffen. Scheiß Droiden. Oh. Das Schiff ist auch gleich tot. Feststation. Da ja, bitte. Ähm. Ähm. Äh, okay. Auf. Oh, shit alter oh da kommen viele laserstrahlen <lacht> Ich glaube, wir werden eventuell noch angegriffen. Der Funk gelesen? Ich habe ge hab noch gar nichts gerade mitbekommen. Ich guck kurz nach. Ähm... Witz, ja. hm. wir sollen in die zweite bis dritte Ebene zu den Fahrstühlen. Alles ja, so Mitten in der Ma ah. äh, Masse. Dann Achso, ist. ja, die Los sind die Ebene 2. Eieiei, ah, ja, ja, Leute, dann werden wir wohl gerade angegriffen von Frieden. Damit habe ich nicht gedacht, dass sie denn jetzt hier angegriffen werden. Uff. Ich höre schon die Bombe. Gibt's doch nicht. Immer werden wir angegriffen. Ich habe keine Stamina mehr. Phase. Alter. Begeben Sie sich in die Mitte des Schiffes. 2,3. Das Schiff an den Fahrstühlen da wir unsere Schilde nicht hochfahren können. Shit. Oh no. Uh, uh, uh. Leute, ich rieche Böses, ich rieche Böses. Uff Alter Leute, das gibt Stress. Oh no, Alter. Das gibt Beef. Mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier halten können, weil ich ja, keine Ahnung was jetzt passiert, aber ich glaube, es kommt gleich für ihn. Mm, na Naja. Ich werde jetzt gerade nicht so gerne die Aufnahme passieren, aber. noch passiert ja noch nicht relativ viel, aber. Na, ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal kurz laufen. Weil noch sieht's ja eigentlich relativ ruhig aus. Eigentlich. Uf. Was ist Uf, Uf, Alter. Alter. So, was genau passiert denn jetzt hier? Ich hab von Idee gehört, wir sollen uns hier Ja, wir soll das nicht mehr das tut der andere Kollege hier. Den Rest wie ihn ist dann nur. komm. Keine Ahnung, kommt. Ach komm. Mal. Ui, jetzt hat er hier auch seine Waffen rausgeholt. Da nur sie derzeit anwesend sind. So. Machen wir jetzt das halt Folgendes. Wir haben wir haben folgende Entscheidung. Entweder okay. wir bleiben jetzt hier und hoffen, dass die Verstärkung rechtzeitig kommt, oder wir versuchen, was riskant ist, mit dem Nuklas in den Hyperraum zu springen und hoffen, dass wir nicht abgeknallt werden und das Schiff hier in die Luft springen. Was wäre euch lieber? Ähm, Sir? Ja. Also ich werde. Erstmal natürlich die, also meines Erachtens nach wäre die erste, wäre die, wär die erste Option besser, weil, es, weil wenn wir mit den New Class fliegen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass wir dann direkt abgeschossen werden, also direkt abgeschossen werden und da finde find ich es so besser, wenn wir auf die Verstärkung warten, hier in der Venato, wo wir halbwegs noch Schutz haben. Oh, ja, ja, ja. Mhm. Das meine. <lacht> ja, weil das ist meine Truppen, meine Sache, Leute. <lacht> Uff. Wenn ja, ich hm, Map Change. Ach, komm, kein Map Change jetzt. Gerade so spannend hier. Hey, hey, hey, man, man, man, man, man. 10, ah, 4 ähm, ich werde sehen was ich tun kann. 10 Minuten Luft. Ah. meinen Sie sich schaffen es durch den Hangar 1 reinzukommen? Hm. Ja, dann versucht jetzt der Kollege hier den Nucleus reinzuholen, weil anscheinend ah, okay. ist meine Entscheidung besser als die anderen. <lacht> das ist nicht krass. nicht geändert. Bisschen leiser machen. Also weißt du, sonst kriegt ihr ja noch einen Ohrenkrebs, ja? Und das, ich meine, ich meine kriegt ihr ja noch Ohrenschmerzen, ey. Ja. Eieieiei, ah, ja, ja. und der Kollege hat irgendwie keinen Kopf. Naja. Nee, Uff. Hm. Ich würde sagen, dann sehen wir uns erstmal gleich weiter, ne. Wenn was passiert. 10, ähm, 10 er 1. 10 So, so sind wir ja gar Leute, ähm. Also, wir werden sowieso die nächsten abstürzen mit dem schiff auf einem planeten also haben wir jetzt die wahl wir evakuieren das schiff und riskieren dass sie abgeknallt werden mit einem Lukas, mhm. oder Welchen planeten denn? das ist komplett oder, oder wir schaffen es jetzt halt hier einfach ähm, den abschluss zu überleben irgendwie mhm. gott leide ich vor äh, sie kennen also doch das Schiff sehr sehr gut ich werde dafür dass, ich dass das evakuieren ähm, weil wir könnten tatsächlich überleben. Ja, wir könnten. Wir können, es könnten tatsächlich ein paar überleben bei einem Absturz, aber das auch hauptsächlich nur auf der Brücke, weil das der stabilste Teil der venator ist. Andererseits würden auch sehr viele von uns fallen. Haben wir jetzt die Wahl? Alle, die jetzt dafür sind zu evakuieren, stellen sich an die Fahrstühle, alle die dafür sind, den Absturz versuchen zu überleben, stellen sich an die Wand. Ich bin arg am überlegen, aber. Ich überlege meine, Schiff könnte uns einfach direkt aus der Luft pusten. Oh, Alter. Natürlich können wir uns so aus der Luft pusten, aber wir anscheinend wollen ja alle evakuieren, also evakuieren wir. Gut, Uff, wir evakuieren. Scheiße! Oh Mann. Wir haben doch zwei Schiffe. Nein. <lacht> Moment warum werden wir jetzt wirklich Leute? Das ist das scheiße. Und ihr hört das relativ leise hier den Ingame Sound, aber ich höre ihn so laut, dass ich gleich mit Willkommen. Also ich habe eine sehr brutale Option. haben eine also, sehr brutale. Wir haben ja zwei ah. Wir haben zwei Piloten. Ah, wow. Also wenn der eine Pilot in die Geschichte der Republik eingehen will. Leben für uns geben möchte und das verhindern will, dass anstatt äh, 100 Männer, einer stirbt, ähm, könnte es, er land, mit dem es werden noch mehr KOS-Schiffe kommen. Es ich, ich bringen. Es ist einfach für mich absurd, mit dem Nuklas einfach loszufliegen. Ich meine, keinerlei Ablenkung, keiner. Ja, anscheinend... Ja, anscheinend hatte die Mehrheit dafür abgestimmt, dass wir evakuieren, also evakuieren wir. Evakuieren. Und das ist mich wieder so ein Hangar. Wir sprengen, ja, wir sprengen die Venator so, dass in die Luft und evakuieren. Oh, warum ja, darüber jetzt? können wir nicht ja. mehr ja. die hochjagen. Deswegen verlasse das mal. Wir sind lieber ganz schnell diese Venator. Gut, Pilot, Sie gehen auch mit und tun dann äh, Nukleus fliegen. Beziehungsweise Ihr Kollege. Bleib weg hier, Alter. Gut, dann die 327 sind nochmal. Wir evakuieren dieses Schiff. Alle Uff. zum Mainhanger bitte. Uf, Alter. Ich hätte das Schiff Mann, ich dachte, meine lieber besser, Leute. Warum hat die mir nicht geglaubt? Toll Leute, ja toll gemacht, das gibt erstmal eine dicke Anzeige auf euch den Nacken. Mann, Alter Ich wollte gut viel müder. Langer des Morgens. So 12 Uhr, 11 Uhr. Uff. Kann ich mal spinnen, Alter? Scheiße. Weißt du mal? 1-1-1, ne? Der ist <lacht> Und das beachte ich mal nicht und spreche mal lieber nicht. Das geht noch in die Luft. Okay. Oh oh. Ähm. Ähm. Ähm. Wer macht den... Äh, store Tor? Auf? Uf, Alter, Leute. Der, ich habe keine Ahnung. Er meinte, er kümmert sich um die, um die Sprengung und... So. Hey, ich das Schiff markiert und wollte dann nochmal sagen, glaube ich, dass wir uns da gleich wiedersehen, wenn das Schiff okay ist. Ja. Mit den Längerfolgen. <lacht> Ja, also schon, ne. Bis gleich, Leute! Uh. Holy shit, Leute! Das ist Holy shit! Holy shit! Damn it! Boys! Oha, Alter! es Fenster gibt, aber das hat sich schon ganz gut angehört. Ja, stimmt. Warte. ja? Holy shit, ich kann nichts mehr sehen. RIP Renato. Rollenfreme Renato, Alter. Ist weg hier? Pfff. <lacht> er oh, um, ich Oha, Leute. Ähm. Ich habe gerade spontan, als ich die Szene aufgenommen habe, weil die Pufferung und konnte mich nicht aktiviert Das heißt, die Qualität ist ein bisschen schlechter. Mehr weniger besser. Nee. Hau, ha. Oh mein Gott, mir ist flippen. Nixus. Nixus ist das Beste. Komm mal, Nixus, bitte.